Was nervt mich am Food Am Food Cops grundsätzlich gar nichts, <lacht> weil die Idee einfach genial und großartig finde. Ja, da gibt es natürlich schon auch was. <lacht> das kann zum Beispiel sein, wenn ich ins Lager komme und irgendwer hat zwei Tasten einfach einfach in die Abwasch eingestellt und nicht abwaschen. Oder der Tisch ist grauslich, weil ich irgendwer Linsen umgefüllt habe und dann nur einen Reis und dann haben sie es nicht zusammenputzt nachher. Genau. Also es gibt immer in der FUKOP Leute, die mehr Zeit haben oder sich mehr engagieren, weil sie motivierter sind und dann Leute einfach mehr, mehr zu tun haben und dadurch weniger Zeit haben oder sich nicht so viel engagieren wollen. Es ist immer diese Frage dann, wie geht man damit um, dass eben manche sie mehr entbringen und andere weniger. Und das kann manchmal nerven, aber... Was halt einfach wichtig ist, dass jeder sich um das Lager kümmert, dass es das schön ausschaut und jeder einen Beitrag leistet. Und ich würde auch nicht sagen, es nervt mich. Ich finde es nur schade teilweise, dass es natürlich auch in, auch in den Foodcops sehr viele Leute gibt, die das trotzdem als reinen Supermarkt sehen und einfach diesen ganzen Hintergrund, der genauso wichtig ist. Es ist genauso ein wichtiger Teil, dass ich zu meinen Lebensmitteln zu wissen, woher sie kommen, auch die Organisation innerhalb der Food und die gemeinsame Arbeit daran an den Ideen. Und, und da mangelt es halt oft bei den Mitgliedern oder bei einem Teil der Mitglieder, die halt, ja. Also die, die sehen, glauben, es ist nur ein Supermarkt oder ein Supermarktersatz, sagen wir so, weil Supermarkt ist es nicht, die nerven ein bisschen, aber manchmal. Zu wenig Kapitalismuskritik, <lacht> zu wenig politische Arbeit, der, der, der Nachteil von, also gegenüber einer solarischen Landwirtschaft ist natürlich, dass die Abnahme nicht gesichert ist und eine wenige Sicherheit für, oder finanzielle Absicherung für die Produzierung muss. zu schlafen, ein langsamer Blick im Bus liegen Bier und ein Backe